Aber so wie der aussieht, schmeckt das Bier nicht. Man guckt der doch nicht oder was? Nee, der hat ja Augen zu. Ja, der genießt es gerade. Mhm. Der hat noch nicht mal einen Schluck getrunken, so wie der ja, aussieht. ist da noch. Der mhm. du musst das Bier an den Wein schmeißen und wenn es kleben bleibt, dann mhm. ist das gut. Vielleicht braucht das Bier auch ein bisschen Oregano und Basilikum damit es schmeckt. Ich weiß es ja nicht. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Herzlich Willkommen. Wir testen heute ein italienisches Bier. Von Boxyland. Genau, von Boxyland. Die haben da so ein wunderschönes Männergeschenk. Da kann man sechs oder mehr ausländische Biere mal testen. So richtig professionell hier. Mit Bier-Tasting. Genau. Wir haben schon zwei getestet. Und heute, und heute mal was italienisches. Mal kicken ob die... Auch drauf haben. genau Bisher waren wir in Singapur, Kroatien ja, genau. und heute sind wir mal in Italien. Bira Moretti Ricchetta Originale. Ricchetta Originale. Ich hoffe, habe ich, äh, das richtig ausgesprochen. 100% nicht. Ansonsten auch. Alkohol ist nichts gut, äh, wenn man Auto fährt oder schwanger ist. Äh, ich super und gut fährt. Bier. Genau. 4,6%. Trinktemperatur 7 bis 9 Grad Celsius. Ist ein Pilsener. Zutaten: Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Weitere Biere der Brauerei La Rossa, Doppio, Malto, Gran Cru. Ideal dazu, ja, italienisches Essen. Da steht hier. Es Da steht das so: italienische Esskultur. Ah, machen wir erstmal die. Die KKP wird erstmal geladen hier. Genau. Also, den würde ich auch als fest bezeichnen. Ja. Hart, oder? Ja, war nicht hart und weich? fest. fest leicht, und leicht leicht und fest. Wie gesagt habe. Nicht so fülle, wie das Bier nicht schmeckt. Ich habe ja gesagt, ich bezweifle immer, dass äh, die Biere, wo Gesichter äh, oder Männer drauf sind, dass sie gut schmecken. Aber der Schaum ist wirklich äh, fest. Ja, das ist, äh, sieht schon mal schön aus. Da also, kannst du ja nicht meckern jetzt. Ja. Also, Sehr Schaum, schön. Schaum ist fest. So. Der Schaum ist gut. Wie ist die Farbe? Die Farbe ist auch so hell. Huh? Gut, der für, äh, da gibt es keinen Unterschied. Ja. Na, Klarheit. Das ist auch wieder klar. Mhm, ja. Hier hoch. Das ist halt dolle. Ich sag's ja. <lacht> also eher stark und malzig. Antrunk. Mhm. Leicht schwer, sehr süß, sehr herb. Ja. Ja, also wer auf Malzig steht, der ist hier gut beraten. Jetzt leicht oder schwer, ich finde es eher schwer. Würze würzig, dolle sehr würzig, aber nicht zu würzig. Gesamtbewertung: oh ja. Man kann es trinken. Zwei, eins ist ja nun mal schlecht. Ist das jetzt besser als Schafkowski? Naja, eigentlich nicht. Oder eigentlich verdient es meiner persönlichen Meinung ein äh, Stern. Meine ich ein Stern hier. Naja, zwischen 1 und 2, das ist schlechter, wie das... Äh also das ist schlechter als... Ja. Was würdest du sagen? Finde ich auch, Finde ich würde aber 2 Sterne geben. Nein, dann geben wir denen noch 2 Sterne. Weil ein Stern ist ja nicht... So sieht es aus, unsere Bewertung. Das sind halt die Männer auf dem Bier. 2 Sterne, ja, wenn da Männer auf dem Bier sind, ist das äh, natürlich ganz schlecht. oder mir so gesagt. Zwei Hass äh, muss ein Auerrahmen drauf sein wohl. Mhm. Tiere, ja. Äh, ja, bisher war tatsächlich der Tiger jetzt vorne ja. und dann reiht sich hier der ganz hinten. Aber wie gesagt, das kann sich natürlich bei euch ganz äh, bei euch kann ganz anders aussehen. Ja, ich meine, wer auf so was, weil sich äh, steht, für den ist das natürlich dann ganz oben angesehen. Ich meine, so nicht so schmecker wird es auch geben, ansonsten wäre die Brauerei schon pleite. Sie war es du Bier drauf. 1859. Ich hätte mir die italienische Bier ganz anders vorgestellt. Ja. Tja, also ich würde das nicht gerade hier mit Spaghetti Carbonara essen oder so. Nee, auf keinen Fall. Ich würde es einfach ja nicht trinken. <lacht> ja. Es wird auch nicht besser, wenn man mehr trinkt, tatsächlich. Naja, das wird nicht besser. Das ist so ein Bier, wo ich den nächsten Morgen aufstoßen müsste. Ja. Ja, irgendwie kann man ja bloß die Ehepolle. Mhm. Wer ist denn nicht? Wahrscheinlich der Moretti. Von Bira Moretti. Aber meinst du, wen würdest du dann nehmen und die vorne abbilden? Ein aller Wildsmann oder eher der, der das erfunden hat? Ich würde mich nehmen. Na, dann wird das der Moretti das sein. Klar. Aber so wie der aussieht, schmeckt das Bier nicht. Man guckt ja so nicht oder was? Der hat ja oben zu. Der ja, genießt das gerade. Er mhm. hat noch nie mal einen Schluck getrunken, so wie der okay, aussieht. ist da noch. Mhm. Du musst das Bier an den Wein schmeißen und wenn es kleben legt, dann mhm. ist es gut. Vielleicht braucht das Bier auch ein bisschen Oregano und Basilikum, damit es schmeckt. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja so ein Kochbier. Die Idee kam mir auch gerade, ja. Wirklich so ein Kochbier, wo du hier Fleisch einlegen kannst und sowas. Ja, ja. Das kann durchaus sein. Ich glaube, das schmeckt dann richtig lecker. Das ist sehr ja gut würzig. Ja, das wäre die Idee. Das hatte ich sowieso mal vor. Manche nehmen ja Schwarzbier und so das ist ja wirklich dann richtig malzig und würzig. Ne? Ja, halt, weg kann. Zum Beispiel Berliner Pilsener. <lacht> <lacht> ja. So, was gibt es denn da noch in der Kiste? Also, wir haben ja jetzt drei getrunken, gib mal her, kommt ja ernst nach hinten. Mhm. Äh, Kannst halt ich schon vom Tisch stoßen. Nein, kommen. so. <lacht> Was äh, trinkt man denn danach, bevor wir jetzt äh, Feierabend sagen? Ja, oh, das kenne ich. Ich glaube, mal, ja, das Teil schon mal getrunken. Aus? Äh, Zingtao aus... Das muss so in China, China sein, genau. China. Wenn, ja, demnächst ein chinesisches Bier aus einer grünen Pulle mit rotem Emblem, weißer Schrift. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis, <lacht> Bis demnächst.